Hey Leute, Willkommen zu Let's Play Hearthstone Heute spielen wir das Tavimura Top 3 Das ist ganz einfach, man hat Man baut sich einfach ein Deck aus 3 Karten Und von jeder dieser drei Karten nimmt man zehn Stück in ein Deck Du musst dann halt ein Gegner besiegen Oh, das ist ein Morlock Deck Morlock vor allem Denk mal, ich keune hier so einen raus ich glaube das war dumm weil er wird jetzt immer wieder so ein spielen der hat gleich 2 kann man Teil easy kaputt machen oh mein gott der haut ja richtig rein oh, aber der will mein face und ich bekomme nicht was ich brauche hm, dann traden wir mal so wie noch ein hiervon Ich würde jetzt echt gerne meine dritte Karte bekommen. Oh, aber das Deck von ihm funktioniert ziemlich gut. Besonders weil ich meine dritte Karte nicht Oh, nicht schon wieder, Alter. Dann kann ich ja schon mal den auf 1P machen. Den auf 1P ins Face. Gib mir mal eine scheiß dritte Karte, man. Ich bin schneller tot als ich Penis schreiben kann. P. E. N. I. S. Okay, ich konnte es doch schneller schreiben, aber tot mich trotzdem. Well played. Wie testen wir das nächste Deck aus? So mein zweites Deck ist ein mülldeck das packen wir mal weg. Dabei geht es darum, dass der Gegner alle Karten verliert und dann halt Fatigue schaden bekommt und daran stirbt. Mal schauen was der Typ kann, was der spielt. Vielleicht countert er es ja. Ach, der spielt diese Scheiße, okay. Mal schauen, was er ziehen perfekt wir haben noch so ein können wir gleich so machen oh, wir bekommen noch so ein cool können wir gleich so machen oh man oh Mann, ist das eine erfolgreiche runde so jetzt können wir noch sein minion kaputt machen das war es dann erstmal für den zug er ist schon am Overdrawn <lacht> Ziemlich erfolgreicher Start würde ich sagen. Er hat direkt nur noch 17 Karten. Wir haben 19, okay. Aber wir haben auch drei Minis auf dem Feld. Also, was auch immer er spielt, können wir kaputt machen. Ich hoffe, wir ziehen gleich noch so einen Code like Oracle. Der hat nur zwei Mana, der Arme. denkt sich so: Du Pisser ich denke mir so juckt mich nicht Wow, das ist echt lucky es geht ja die beiden pass auf und doch nicht ja, aber das stört mich eigentlich gar nicht es geht ja nicht darum dass ich was auf dem feld habe oh, sondern darum dass ich den hier gebe Oh, perfekt noch in der welt gezogen das heißt wir können noch ein und dann hat ist schon zu voll und guck mal wir haben noch einen aber den können wir nicht spielen aber dafür können wir jetzt greifen wir damit an und ja da ist mein Bennycam gerade abgekackt kann sein dass hier eine kleine Versicherung jetzt ist im video also ein kurzer schnitt sozusagen Oh, der will jetzt richtig, der will jetzt auf die Range Alter, der will mich ficken, der will mich umboxen, der will mich Kopfnuss geben, <lacht> mich Kopfnuss geben. Und ich weigere mich die deutsche Sprache zu beherrschen. Deutsch ist nicht so mein Ding, wisst ihr? Der hat noch fünf Karten, fünf Karten. Ich hoffe wir ziehen ein Innovate und hiervon bekommen wir dann noch Neut Neut was ist Neutralize, was für Neutralize, einer? Ist doch nichts mit Neutralität zu tun. Wetten, der Kate ist wieder ein von unseren. Wetten? Wetten? Ja komm, gönn dir. Oh doch, nicht. Perfekt. Aber auch sein Feier. Ach, nevermind. Der tut maximal Damage raushauen. der will maximal damage raushauen eindeutig aber ihnen gehen die karten aus könnte was werden ach und wir haben neutralized gezogen ich hoffe ich ihnen innovate ja perfekt und yo, genau das wollte ich genau so nicht anders jetzt können wir die ganzen gefährlichen karten hier ja Entfernen und nun hat er keine Karten mehr. Das heißt, jetzt kommt jede Runde ein Damage mehr. 2 Damage bei der nächsten Karten kommt noch 3 Damage. Jetzt sieht er gleich noch einen Riet 4 Damage. ne Jetzt sieht er einen Riet 5 Damage. Ach, ne, das war schon ein Zug. Und ja, der ist so gut wie kaputt. Ich glaube, nächste Runde haben wir ihn. Safe, safe, safe, safe safe Und der will echt nicht aufgeben der kämpft bis zur letzten Sekunde Was macht keinen Sinn Bruder du hast verkackt ich bring dich nicht so um bitte auch nichts hier zu buffen worauf hofft denn eigentlich naja lassen wir immer machen ne Und das war's spielen einmal die hier so stirbt er schon und überliebt er das noch okay, das überlebt er noch aber das hier bringt ihn nun um und das war's dann mit ihnen ciao mein friend und wir sehen uns damit den nächsten und letzten deck und da sind wir im dritten game dass dieses das team eines ist in einem zug zu gewinnen Im das kann weg, das brauchen wir nicht. Ist gut, dass wir den Coin haben, das heißt, wir können den OTK-Einzug früher machen, wenn wir die entsprechenden Karten haben. Wir benötigen einen von den Schwertern auf dem Feld. Oh, ich glaube, der hat dasselbe wie ich vor. Oh nee, ich hab stück auf. Wir brauchen ähm, dreimal diese Karte und einmal diese Karte also sprich wir brauchen insgesamt oh, jetzt muss ich rechnen sieben Mana um ihn in einen zug zu töten aber es wird mit den deck nichts weil der nämlich so macht der kann die nächste runde schon direkt müssen trotzdem was spielen schauen was der jetzt tut und oh, er spielt noch einen von denen. Ach, scheiße ja genau jetzt ist vorbei was er geht uns nicht also er geht uns gerade nicht okay, damit hat uns gerade die möglichkeit gegeben das doch noch zu gewinnen danke von dir mein freund wir werden zwar nicht einen zug gewinnen, aber auf dauer werden wir gewinnen gott mein handy macht faxen lol das war jetzt ein ziemlich intelligenter zug muss ich mal sagen da hat mich jetzt echt überrascht so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht wir haben Genug, Mana. Perfekt. Ich denke mal, dass er das nicht kaputt machen kann. Er hat ja nur eine Karte und dann wird das niemals hinbekommen. Wir haben halt gleich den Extrem Heal. Wir haben den Heal of Doom, Alter. Okay, er kann sich heilen, aber... Ja, das bringt dir nicht viel wir heilen uns halt jede runde noch dazu ich nehme die beiden reif ihn an und wir also können nicht heilen haben gar keine mana zum heilen aber ich meine was will er jetzt noch machen der ist game over der dude ist vorbei alter schau mit ihnen das mach mal Okay, er macht sie wieder schwach, er will Zeit gewinnen, und naja, die Zeit ist auch unser Freund, da müssen wir wieder hier hin, so, ich mach so, dann mache ich so, baller den hier drauf und hol aufs Maul, kommt auch mal ein Well Played, meine Variante funktioniert einfach besser. Und da kann echt nichts mehr tun. Könnte jetzt den Taunt vorsetzen, das macht er nicht mal. So, ich volles Leben und er so. Rest in peace. Das war's noch mit der heutigen Folge und jetzt geht's zu Endcard.